Ja, interessante Frage. Ich habe es mal versucht zu trennen, als ich deutschsprachige Accounts angelegt habe. Ich war am Anfang im Web immer nur englischsprachig unterwegs. Es hat sich aber nicht bewährt. Also in Wirklichkeit äh, unterscheide ich es nicht. Also ich habe jetzt eine Mischform. Es ist aber dann eigentlich so, dass bestimmte Formen meines Privatlebens im Web auch gar nicht stattfinden. Also mit den Leuten, mit denen ich sehr eng zu tun habe, mit meiner Familie, mache ich im öffentlichen Web so gut wie nichts. Also das spiegelt sich da schlicht nicht wieder. Also die Idee, dass man twittert und dort alles private, intime, nach außen kehrt, stimmt nicht. Das stimmt nicht nur bei mir nicht, das stimmt auch bei den Leuten nicht, die ich kenne. Es ist ein komisches Mittelding, es ist etwas, was neu ist eigentlich. Also früher war das klar getrennt, jetzt ist es eine Mischform. Manche Leute kommen damit gut klar wie ich, manche weniger. Aber nee, also es gibt keine wirklich private Ebene für mich im Web.